Botschaft in neuer Fassung Inneres Selbst, Energie und Datenspeicher unseres inneren Lichtkörpers, Seele, sowie umfangreiche Maßnahmen zur Schöpfungserrettung Teil 1 Botschaftsthemen im Teil 1 Bedeutung des inneren Selbst und Funktion des feinstofflichen Lichtkörpers, Seele Wie die Aktualisierung von Schöpfungsdaten im Lebenskern der himmlischen und außerhimmlischen Wesen geschieht Ausführliche Schilderung über verschiedene Inspirationsmöglichkeiten des Liebegeistes bei himmlischen Kündern Warum die frühe Rennerschaffer des Menschen in seine Gene und sein Gehirnzentrum eine Sperre zur außersinnlichen Wahrnehmung und herzlichen inneren Gottverbundenheit programmierten Warnung vor gefährlichen Meditationspraktiken Folgen schwere Auswirkungen durch die Ansprache der Chakren bzw. Bewusstseinszentren? aber auch durch eine tiefe meditative Absenkung mit Körperaustritt der Seele. Welche Meditationsweise der Liebegeist gestressten und unruhigen gottverbundenen Menschen empfiehlt? Warum sich die Körperzellen weigern, zweipolige himmlisch-göttliche Energien aus der inneren Seele anzunehmen? Die unpersönliche Ich Bin-Gottheit, himmlischer Liebegeist, begrüßt alle herzensguten Menschen durch mich. Einen himmlischen Lichtboten mit einem Liebegruß aus ihrem allergrößten universellen Sonnenherzen. Wer jetzt in dieser irdischen Endzeit in seinem Inneren herzlich offen für das göttliche Liebelicht ist, der wird wahrlich aus dem geistigen Schlaf dieser Welt erwachen und durch neue Erkenntnisse eine positive Wesensveränderung erfahren. Durch seine freudige Hinwendung zum inneren Liebegeist, die Veredelung seines Wesens und eine von Herzen kommende Ausrichtung auf die ihm bekannten himmlischen Lebensregeln wird seine irdische Zeit zur Erlabsal werden, weil er mit vielen geistig-göttlichen Herzensgeschenken aus der himmlischen Weisheitsquelle den inneren Speicher seines seelisch-menschlichen Bewusstseins füllen kann, um dem himmlischen Sein näher zu kommen. Da viele gutherzige gottverbundene Menschen große Schwierigkeiten haben sich die Beschaffenheit einer feinstofflichen Seele, Lichtkörper, Vorzustellen, die auch in ihnen einverleibt und mit dem menschlichen Bewusstsein energetisch und informativ verbunden ist, versucht der himmlische Liebegeist durch mein und das Bewusstsein des Künders diese zu beschreiben und erklärt, wo sich das Innere Selbst bei einer Seele bzw. einem Lichtwesen befindet. Der himmlische gütige Liebegeist ist immer bereit, den geliebten himmlischen Töchtern und Söhnen der Ureltern und deren Nachkommen zu helfen, aber auch jenen Wesen, die sich freiwillig in die Fallwelten außerhalb des himmlischen Seins begeben haben. Er versucht ihnen durch viele Liebetröpfchenbotschaften aus seiner himmlischen Lebensquelle das geistige Leben und die Gründe des Falls bzw. der Schöpfungsteilung zu schildern, damit sie das kosmische Geschehen und ihr eigenes Leben besser verstehen und dadurch eine geistige Erweiterung erfahren, die sie ihrem himmlischen Leben näher bringt. Der himmlische Liebegeist hat es jedoch schwer die himmlischen Gesetzesbilder im Sprachschatz der Menschen auf dreidimensionale Weise zu beschreiben, da das menschliche Gehirn von den Fallwesen nicht dafür geschaffen wurde. Ihr bereits begrenztes Bewusstsein, mit dem sie den Menschen schufen, war nicht mehr in der Lage, den menschlichen Genen im Gehirnzentrum eine größere geistige Übersicht über den materiellen Kosmos zu ermöglichen. Einerseits konnten sie die Empfehlungen unseres gemeinsamen himmlischen Urvaters aus der unpersönlichen Gottheit in ihrem Bewusstsein nicht mehr genau erkennen, weil sie durch viele Gesetzesübertritte und den daraus entstandenen seelischen Verschattungen in ihrer einst im Himmelreich erworbenen Lebensweisheit schon sehr eingeschränkt waren, andererseits wollten sie hochmütig beweisen, dass sie keine schlechteren Schöpfer als ihr himmlischen Wesen zusammen mit unserer unpersönlichen Ich Bin-Gottheit sind. Sie trafen schon bei der Erschaffung des Menschen Vorkehrungen mit bestimmten Speicherdaten in den Genen, damit sich die Schwingung ihrer Lichtkörper durch ständige Einverleibungen, ihre Gottlosigkeit und Missachtung der himmlischen Lebensgesetze schneller reduziert. Bereits zu diesem Zeitpunkt beabsichtigten sie ihre energiearmen Lichtkörper und dann die ganze Schöpfung nach und nach aufzulösen. Der Mensch sollte ihnen nur für eine begrenzte kosmische Zeit nützlich sein, bis sie in die Auflösungsphase des Universums kommen würden. Ihr Plan war folgender, wenn alle universellen Schaffungen der Wesen nach und nach durch magnetische Abstoßungskräfte zerfallen und deren Teilchen in den fließenden Äther des Universums eingehen, außer den unzerstörbaren und übrig gebliebenen Lebenskernen mit dem Inneren Selbst der Wesen, worin ihre Bewusstseinsdaten, alle Schöpfungsphasen und die Beschaffenheit der universellen Teilchen enthalten sind, dass sich dann den Fallwesen die Möglichkeit bieten würde, eine völlig anders funktionierende Schöpfung mit anders aussehenden Lichtwesen nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu erschaffen, worin die Lebensregeln und Wesenseigenschaften mit der bisherigen himmlischen Schöpfung nichts mehr gemeinsam haben. Weil sie die Eigenschaften der Sanftheit und Herzlichkeit ablehnten. Diese kurze Schilderung der Schöpfungs- und Seelenauflösung klingt für geistig unwissende Menschen wahrscheinlich wie ein Märchen. Dieses Ereignis hätte aber noch bis zur Zeit des Jesus eintreten können, doch erst mit seinem Leben an der Seite vieler himmlischer Getreuer, Heilsplanwesen, trat die Wende und Verhinderung dieses entsetzlichen und tragischen Zerstörungsplanes der Gesamtschöpfung und allen Lebens ein. Wahrlich, die früheren Fallwesen wollten bei der Schaffung des Menschen keine Mitsprache der himmlischen Wesen und des unpersönlichen himmlischen Liebegeistes, ich bin Gottheit, Dulden und trotzdem bemühten sich diese immer, ihnen in einer kosmischen Notsituation zu helfen. Entsprechend unzureichender Teilchenprogrammierungen und ungesetzmäßiger Schaffungen kamen die Fallwesen in ihren unvollkommenen, niedrig schwingenden und lichtarmen Fallwelten von einer Notsituation in die andere, in der sie gezwungen waren, sich neue oder veränderte Lebensgrundlagen zu schaffen. Ihr energieloser Lichtkörper degenerierte immer mehr weil sie vom Wesenslebenskern die zwei poligen himmlischen Ich Bin-Kräfte für ihr Leben nicht mehr abrufen wollten. Zu diesem kosmischen Zeitpunkt hatten sie die gespeicherten himmlischen, zweipoligen Reservekräfte in ihrem Energiespeicher des Inneren Selbst schon fast verbraucht. Diese erhielten sie vom himmlischen Liebegeist für ihr außerhimmlisches Leben und sollten ihnen ohne Verschwendung bis zum zeitlich vorgegebenen Ende der Fallschöpfung ausreichen. Manche von ihnen die sehr weit von den himmlischen Lebensweisen abgefallen und sehr mit Ungesetzmäßigkeiten umhüllt und energieschwach waren, waren kaum noch in der Lage, sich auf ihrem feinstofflichen Planeten aufrecht fortzubewegen. Für ihre Energielosigkeit waren auch noch viele andere Ursachen ausschlaggebend, die euch noch unbekannt sind. Einerseits kamen die tief gefallenen Wesen wegen ihrer Energieverschwendung in den bedauerlichen Zustand der Energielosigkeit. Andererseits kamen sie durch falsche Berechnungen der Planetenumlaufbahnen im Sonnensystem aufgrund nicht ausreichender Teilchenprogrammierungen und der ungenauen Festlegung von Gravitationswechselwirkungen der Maßen und deren Anziehungskräfte sowie durch falsche Platzierung der Planetenmagnetfelder von einer kosmischen Notsituation in die andere. Deshalb verringerte sich ihre Lebensenergie und die Schwingung ihrer unzähligen Lichtkörperpartikel rapide wodurch manche Wesen zeitweise fast wie gelähmt waren. Der himmlische Liebegeist schilderte euch nur einige von mehreren Gründen, weshalb die tief gefallenen Wesen in ihrer Verzweiflung eine feststoffliche zerstörerische Scheinwelt schufen. Sie hofften neue äußere Energiequellen erschließen zu können, um eine bestimmte kosmische Zeit zu überbrücken, bis es ihnen gelingen würde, die alte Schöpfung aufzulösen und eine neue aufzubauen. Ein weiterer Grund für ihre Energielosigkeit war auch, dass die Sonnen durch ihre unzureichende Programmierung einmal eine überhöhte und dann wieder eine zu geringe Lichtteilchenstrahlung auf die umlaufenden Planeten sowie auch auf die Erde aussendeten. Dies war noch im feinstofflichen Zustand der lichtarmen Fallwelten bzw. dieser Erde der Fall, wodurch die Energie der Teilchen ihrer Lichtkörper immer geringer wurde. Deshalb suchten die Fallwesen nach Möglichkeiten die ihnen ein energiereicheres und angenehmeres Leben auf ihren noch feinstofflichen Planeten gestatteten. Doch allein waren sie dazu nicht mehr in der Lage. Erst nach unzähligen Äonenzeiten außerhimmlischen Lebens besannen sie sich in ihrer Not darauf und baten unseren geliebten Urvater aus der unpersönlichen Gottheit um Rat und Hilfe, denn er ließ sie niemals im Stich und half ihnen mit Vorschlägen, wie sie ihr Galaxienproblem gut überwinden könnten. Doch seine Vorschläge sind leider durch ihre Warnidee der Selbstzerstörung wieder untergegangen. Sie wollten aber in ihrer selbstzerstörerischen Lebensart und Energiearmut trotzdem einigermaßen vergnügt weiterleben. Deshalb waren sie erfinderisch und beschafften sich im Äußeren neue Energiequellen, da sie ins himmlische Sein nicht mehr zurückkehren wollten. Sie blieben weiterhin stur und nutzten die Chance nicht sich wieder auf die himmlischen Lebensgesetze und herzlichen Eigenschaften umzuorientieren. Nach vielen kosmischen Äonen außer himmlischen Lebens, noch im Zustand der feinstofflichen Teilchenbeschaffenheit, schufen sie sich einen materiellen Kosmos, indem sie die Programmdaten der feinstofflichen Teilchen auf eine feststoffliche Struktur änderten. So geschah es auch in eurem Sonnensystem, dem euer Wohnplanet Erde angehört. Es dauerte viele Äonen bis sich die feinstoffliche Teilchenbeschaffenheit in eine feststoffliche veränderte. Danach begannen sie mit der Schaffung der Tiere, die ihnen zu versuchen dienten, damit sie dann aus den gemachten Erfahrungen den Menschen erschaffen konnten. Dabei nahmen sie die Möglichkeit nicht wahr, das menschliche Gehirn auf übersinnliche Wahrnehmungen zu programmieren. Sie wollten lieber, dass der Mensch seine Sinne nur auf die materielle Welt ausrichtet und sie selbst im erdgebundenen, feinstofflichen Zustand nicht schauen kann, wie sie ihn durch Impulse steuern und ihm Energien entziehen. Deshalb bleibt den Menschen das jenseitige Leben verborgen. Doch das ist bei den himmlischen Getreuen, himmlische Heilsplanwesen, etwas anders. Sie gingen vom himmlischen Sein aus und haben sich öfter freiwillig zur Schöpfungserrettung inkarniert, aber auch, um den tief gefallenen Wesen die Orientierung zur himmlischen Rückkehr zu geben. Manche von ihnen haben in mehreren Einverleibungen nur wenige seelische Belastungen aufgenommen, weil sie demütig im Hintergrund lebten. Aufgrund dessen schwingt ihr seelisch-menschliches Bewusstsein viel höher als bei den inkarnierten Menschen aus dem Fall. Dadurch kann sich bei dem einen oder anderen intensiv gottverbundenen Menschen der Vorhang zum Jenseits öffnen. Doch sie sollten vom himmlischen Liebegeist erfahren, dass kein vergeistigter Mensch ins Himmelreich blicken kann da dies wegen der gegensätzlichen Programme in den Genen und Zellen niemals möglich ist. Die meisten hellsichtigen Menschen rufen Bilder aus den Genen ab oder sie werden von unsichtbaren, erdgebundenen Seelen massiv beeinflusst, die ihnen immer wieder Geschehnisse aus den Fallwelten, dem erdgebundenen Jenseits oder aus früheren Lebensspeicherungen übermitteln. Die erdgebundenen Seelen können den medialen Menschen aber nur deshalb stark beeinflussen, weil seine Lebensart bzw. Einstellung sich über einen längeren Zeitraum diesen Seelen anpasste und sie dadurch auf der gleichen Frequenz miteinander verbunden sind. Er empfängt jedoch ein intensiv gottverbundener Mensch einmal oder mehrmals dreidimensionale Bilder aus dem Jenseits, so kommt dies davon? dass seine Seele in einer früheren Inkarnation Gott und dem himmlischen Leben durch die Verwirklichung edler Eigenschaften und einer herzlichen Lebensweise nahestand und ihr Mensch dadurch eine mediale Fähigkeit erschlossen hat. Zu eurer Information, jede inkarnierte Seele nimmt alle menschlichen Erlebnisse als gespeicherte Daten in die jenseitigen feinstofflichen Bereiche mit. Viele Seelen bleiben aber erdgebunden unter den Menschen und bereiten sich aus bestimmten Gründen auf eine erneute Wiederverkörperung vor. Befindet sich eine Seele wieder im menschlichen Gewand und ist sie gut auf Gott und das himmlische Leben ausgerichtet, dann kann es sein, dass der Mensch in hoher Schwingung aus dem Inneren Selbst, seelisches Unterbewusstsein, im Wachzustand Bilder wahrnimmt. Diese übertragen sich deshalb in sein menschliches Bewusstsein weil sie sich durch die einfließenden Kräfte beim Herzensgebet selbstständig aus dem seelischen Speicher des Inneren Selbst lösten, ohne dass der Mensch dies eigenwillig erreichen wollte. So etwas kann ab und zu beim Herzensgebet oder auch danach bei einem medial veranlagten Menschen geschehen, wenn er sich in einer erhöhten seelisch-menschlichen Bewusstseinsschwingung befindet. Es kann aber auch dann geschehen. Wenn sich der Mensch durch eigenwillige Meditationspraktiken direkt ins innere Selbst seiner Seele einschaltet und dort neugierig Abrufungen vornimmt. Doch dies ist sehr gefährlich, weil sich dabei erdgebundene Seelen dazuschalten und den Menschen besetzen können. Wer vom Inneren selbst, seelisches Unterbewusstsein, noch nie etwas gehört hat, den wird es vielleicht interessieren, wo es sich in der feinstofflichen Seele befindet. Doch zuvor eine Erklärung vom Liebegeist für geistig unwissende Menschen, die Bezeichnung Seele verwenden geistig orientierte Menschen für ein belastetes, ehemals reines himmlisches Lichtwesen, das entweder in außerhimmlischen Fallwelten lebt oder sich erdgebunden und unsichtbar unter den Menschen aufhält oder gerade in einem physischen Körper einverleibt ist. Nun, das Innere Selbst befindet sich um den feinstofflichen Lebenskern eines Lichtwesens. Der Lebenskern wiederum befindet sich nur knapp über dessen Kopf und ist direkt mit den gespeicherten Daten des Inneren Selbst verbunden. In den Speicherschichten des Inneren Selbst befinden sich alle Daten des Lichtwesens aus vergangenen himmlischen Evolutionsleben, die ewiglich darin bewahrt bleiben. Das heißt, dass darin auch alle Schöpfungsvorgänge aus den himmlischen Evolutionsphasen sowie alle selbst erlebten Evolutionsvorgänge aus verschiedenen himmlischen Welten enthalten sind. Im Inneren Selbst befinden sich aber keine Lebensgeschehnisse aus dem Fallsein, weil es keine Daten mit außerhimmlischen Frequenzen aufnimmt, da dies von den himmlischen Wesen durch Schutzprogramme so abgesichert wurde. Deshalb werden alle Lebensgeschehnisse der Wesen aus den Fallwelten von den feinstofflichen Datenhüllen um das Innere Selbst, die sich nach und nach gebildet haben, magnetisch angezogen und darin abgespeichert. Dieser Speichervorgang geschieht zugleich in den unzähligen Seelenpartikeln, die aber jeweils nur aus einem bestimmten Lebensbereich Daten zur Speicherung in eine Partikelhöhle aufnehmen. Warum dieser Vorgang auch in den Seelenpartikeln geschieht, das erklärt euch nun der Gottesgeist detaillierter. Stellt euch bitte vor, dass die Lichtkörper der reinen himmlischen Wesen über ihren Lebenskern mit den sieben Lebensbereichen bzw. Ebenen der himmlischen Schöpfung informativ verbunden sind, und das geschieht folgendermaßen, wenn in einer Welt der sieben himmlischen Lebensbereiche bestimmte Veränderungen stattgefunden haben, dann teilen die darin lebenden Wesen dies anschließend der Ich bin Gottheit mit, und sie gibt in zusammenfassenden Bildern und Daten dies gleich an alle himmlischen Wesen weiter. Jedes Wesen erhält über seinen Lebenskern die neuen Schöpfungsinformationen, die im Speicher des Inneren Selbst aufgenommen werden. Damit die Wesen die Zusammenhänge der Schöpfungsveränderungen richtig einordnen können, werden die neuen Daten im Allbewusstsein der Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, auf alle Bewusstseinsstände der Wesen abgestimmt bzw. ihnen angeglichen, die sie dann zur Speicherung erhalten. Damit den Wesen die neuesten Schöpfungsdaten in ihrem Bewusstsein immer zur Verfügung stehen, werden diese in bestimmten Lichtpartikeln ihres Wesens ebenfalls abgespeichert. Der doppelte Speichervorgang neuer Schöpfungsdaten hat auch noch andere Gründe, die euch der Gottesgeist aber momentan nicht beschreiben kann, weil die Bewusstsein des Künders bezüglich Datenfunktionsabläufe im feinstofflichen himmlischen Lichtwesen bestimmte Wissensinformationen fehlen. Die ständige Aufnahme neuer Schöpfungsdaten ist zum Beispiel in einem Lichtpartikel von Trillionen anderen eines himmlischen Wesens nur deshalb möglich, weil die Partikel so geschaffen wurden, dass sie unbegrenzt Daten aus der Schöpfung und aus dem Leben der Wesen speichern können, ähnlich wie die Mikroelemente eurer Datentechnik bzw. wie Informationen im Computer gespeichert werden. Die Datenspeicherung in den Lichtpartikeln geschieht folgendermaßen. Sie haben von unseren himmlischen Uraltern die Programmierung erhalten, um neue Schöpfungsvorgänge und auch jede Empfindung, jeden Gedanken und jede Handlung der Wesen mit einer vorgegebenen Frequenz aus einem bestimmten Lebensbereich magnetisch anziehen sowie selbstständig einordnen zu können und haben auch die Fähigkeit, bestimmte Daten dem Wesen in Bildern ins Bewusstsein einzugeben, welche es zur Überlegung oder Mitteilung benötigt. Wenn sich nun das einst reine himmlische Wesen in außerhimmlischen Welten befindet, wo die Lebensweisen der Planetenbewohner keine Übereinstimmung mit denen des himmlischen Seins haben, dann geschieht folgendes, da der Lebenskern des einst reinen Wesens die vorgegebene himmlische Programmierung enthält. Um jede Lebensweise im Inneren Selbst und in den Lichtpartikeln zu speichern, wird diese bei den außerhimmlischen Wesen zuerst von den Hüllen um das Innere Selbst magnetisch angezogen und darin abgespeichert. Dieser Speichervorgang geschieht dann auch in den Seelenpartikeln, die in ihre Hüllen die Lebensweise des belasteten Wesens magnetisch zur Speicherung aufnehmen. Wie ihr schon erfahren habt, sind die Lichtpartikel der reinen himmlischen Wesen so programmiert dass sie nur bestimmte Lebensweisen zur Speicherung anziehen, die ihre innere Frequenz aufweisen. Diese Speicherart geschieht auch in den übergestülpten Speicherhüllen der Lichtpartikel einer belasteten Seele, die aber nur die außerhimmlischen Lebensweisen zur Speicherung aufnehmen können. Vielleicht könnt ihr geistig aufgeschlossenen Menschen durch die kurze Beschreibung des himmlischen Liebegeistes euch nun besser vorstellen, wie die Speichervorgänge in eurer inneren Seele geschehen. Werdet euch bitte auch über Folgendes bewusst, die Speicherungen in den Höhlen der Seelenpartikel sind aus himmlischer Sicht seelische Belastungen und verdunkeln die Seele zunehmend, wenn sich darin die außerhimmlischen Speicherungen vermehren. Das Resultat davon ist, dass die Seele dadurch immer energieschwächer wird und zudem ihren früheren geistig-kosmischen Weitblick verliert, weil sie zum Erfassen einer Lebenssituation in ihrem Bewusstsein immer weniger Daten zur Verfügung hat. Durch ihre zunehmende niedrigere Bewusstseinsschwingung kann sie nicht mehr auf die Speicherungen mit einer höheren Frequenz zugreifen und das ist sehr tragisch für manche stark belastete Seele, weil sie auch zu höheren Wesen keine Verbindung mehr aufnehmen kann. Wie ihr schon erfahren habt, befinden sich in den Höhlen um das Innere Selbst die Speicherdaten der Wesen aus den Fallwelten und diese sind nach Ähnlichkeit oder Gleichheit einer Lebenseigenschaft oder Verhaltensweise sortiert die aber mit unserem himmlischen Leben überhaupt nichts gemeinsam haben. Viele Speicherdaten eines Wesens enthalten Verhaltensweisen, die gegen das aufbauende und bewahrende himmlische Leben gerichtet sind. Diese erdachten sich die abtrünnigen, tief gefallenen Wesen zur schnelleren seelischen Auflösung und leben sie auch heute noch. In diese negativen Verhaltensweisen verstrickten sich die ihnen zum Ende des Fallseins zu Hilfe gekommenen Lichtwesen ebenso und haben es nun wahrlich sehr schwer, sich von den aufgenommenen Speicherungen gegen das himmlische Leben wieder zu befreien. Damit ihr Menschen euch ein energetisches feinstoffliches Lichtwesen aus der Schaffung und Zeugung unserer himmlischen Ureltern und deren Nachkommen besser vorstellen könnt, erweitert der Liebegeist seine Beschreibung durch mich einen himmlischen Lichtboten. Versucht euch bitte ein geistiges Bild von einem Lichtwesen zu machen, das aus unzähligen feinstofflichen Lichtpartikeln unterschiedlicher Atomteilchenarten besteht und in der äußeren Körperstruktur eine Ähnlichkeit mit dem Menschen hat. Um seine Lichtpartikel energetisch gut versorgen zu können, benötigt das Lichtwesen fest angelegte Versorgungsstellen. Es sind sieben Bewusstseinszentren bzw. Schaltstellen, welche vom Lebenskern energetischer Motor, Energien erhalten, die sie von ihm magnetisch ansaugen. Sie sind ständig in Bewegung, um die Energien aus dem Lebenskern an die einzelnen Lichtpartikel abzugeben, damit diese konstant in hoher Schwingung bleiben. Um die energetische Versorgung über die Schaltstellen zu ermöglichen, benötigt das Lichtwesen Steuerprogramme, die im Lebenskern und im Inneren selbst enthalten sind. Diese Steuerprogramme sind durch ein verschlüsseltes Programm geschützt, damit kein himmlisches Wesen die Daten darin versehentlich löschen kann. Aus dem Inneren Selbst kann auch jedes belastete außerhimmlische Wesen entsprechend seiner momentanen Bewusstseinsschwingung die Informationen bzw. Daten abrufen, jedoch die aus weit zurückliegenden Lebensexistenzen in höheren Welten nicht mehr. Das Tragische daran ist, dass es den stark belasteten Wesen nicht mehr möglich ist, ihre himmlische Herkunft festzustellen oder etwas aus einem früheren himmlischen Evolutionsleben abzurufen. Weshalb das so ist, erklärt euch nun der Liebegeist. Ihr inneren Menschen! Geht bitte beim Einordnen des neuen geistigen Wissens immer von unseren himmlischen Lebensgrundlagen aus, die euch der Liebegeist in vielen Botschaften nur tröpfchenweise offenbaren kann. Wahrlich, unsere himmlischen Lebensregeln und Wesenseigenschaften die wir der Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, zur Verwaltung übertrugen, schufen wir gemeinsam und haben dann die unzähligen feinstofflichen Lichtteilchen der himmlischen Schöpfung und unserer Lichtkörper darauf ausgerichtet. Da wir himmlischen Wesen unterschiedliche Evolutionsstände aufweisen, programmierten wir die Lichtpartikel auch auf unterschiedliche Schwingungen, Lichtstrahlungen und unterschiedlich wirkende Magnetkräfte. Es ist den reinen Wesen die entsprechend ihres Evolutionsstandes die ihnen bekannten himmlischen Lebensregeln aus der himmlischen Fülle befürworten, verstehen und beständig danach leben, immer möglich, in ihr Inneres Selbst hineinzublicken und daraus Abrufungen aus ihrer oder einer niedrigeren Evolutionsstufe, in der sie sich einmal befanden, vorzunehmen. Dagegen können die abtrünnigen Wesen im Fall sein, deren Bewusstsein wegen vieler Gesetzesverstöße ziemlich stark eingeschränkt ist keine Informationen aus ihrem höheren Bewusstseinsleben mehr abrufen, weil sie dafür zu niedrig schwingen. Die Gesamtschwingung eines Wesens ergibt sich daraus, in welchem Energiezustand und welcher Lebensweise es sich momentan befindet. Deshalb glauben die meisten inkarnierten gottlosen Seelen und auch jene, die sich erdgebunden aufhalten, dass es kein höher entwickelteres Leben als das ihre gibt. Wenn sie über das himmlische Sein etwas zu hören bekommen, dann weisen sie es von sich, weil sie dies für ein Märchen halten. Wahrlich, aus unserer himmlischen Sicht ist das eine große Tragik. Die Ich Bin-Gottheit möchte ihnen mit neuen und aufklärenden Informationen helfen, doch sie lehnen diese ab. Der Liebegeist bietet den geistig offenen Menschen mit großem Wissensdurst nach dem himmlischen Leben nun weitere Hinweise an. Haben ein Mensch und seine Seele viele negative Verhaltensweisen, Lebensweisen, aus dieser Welt und anderen Fallwelten aufgenommen, die nichts mit dem himmlischen Leben gemeinsam haben, dann können diese die Seele nach dem menschlichen Ableben an die Erde binden, das heißt, sie wird magnetisch durch die Erdanziehung gehalten. Hat ein Mensch noch starke Anziehungspunkte zur Welt, dann kann er damit rechnen, dass auch seine Seele nach seinem irdischen Leben kaum von der Erdanziehung freikommt. Das ist sehr tragisch für die Seelen gottverbundener Menschen die sich im erdgebundenen Jenseits vom Weltgeschehen nicht lösen können, da ihnen der frühere Mensch zum Beispiel viele Speicherungen aus einem wohlhabenden Leben in höherer Gesellschaft übertragen hat. Das einstige genießerische weltbezogene Leben ihres Menschen zieht sie wie ein Sog wieder in diese Scheinwelt der Fallwesen, und die so ausgerichteten Seelen bleiben nach ihrem Leben erdgebunden und wollen sich wieder inkarnieren. Wann sie von der Erdanziehung frei werden, das hängt davon ab, wie sie sich ihr zukünftiges Weiterleben vorstellen. Meist unterliegen die gottverbundenen Seelen den Einflüsterungen der Seelen aus dem erdgebundenen Jenseits, die sie in der Zeit des menschlichen Lebens in ihrem Denken ins Äußere zu führen versuchten. Diese sind es, denen die geistig Unwissenden, nur äußerlich gottverbundenen Seelen mehr Glauben schenken als dem Gottesgeist über himmlische Wesen. Dieses traurige Beispiel zeigt euch Menschen auf, wie schwer es eine Seele im Jenseits hat, ins himmlische Sein zurückzukehren. Auch wenn sie als Mensch-Gott verbunden war, jedoch mit falschem geistig-religiösen Wissen belehrt wurde und dadurch auf die Scheinwelt der Fallmenschen ausgerichtet lebte, ergeben sich für sie große Schwierigkeiten, um wieder ins himmlische Leben zurückzufinden. Begebt euch deshalb emsig auf die Suche nach geistigen Aussagen, die der himmlischen Wahrheit nahestehen bzw. freiheitlich und logisch beschrieben sind. Die himmlische Wahrheit ist zwar in euch gespeichert, doch an diese hochschwingenden Speicherungen kommt kein Mensch heran, um sie abzurufen, geschweige denn zu verstehen. Sie kann nur durch Offenbarungen des himmlischen Liebegeistes oder durch himmlische Wesen über geistig erfahrene und demütige Künder nach und nach ins sehr begrenzte menschliche Bewusstsein gelangen. Doch diese Botschaften weisen durch die Überwindung vieler Barrieren, die die Fallwesen geschaffen haben meistens keine tiefgründige Qualität auf, um das himmlische Leben weitsichtig verstehen zu können. Daran wird sich leider bis zum Ende des menschlichen Lebens nicht viel ändern, auch wenn dies für die himmlischen Wesen und euch geistig suchende, gottverbundene Menschen ein bedauerlicher Zustand ist. Bevor euch der universelle Liebegeist über mich, einem himmlischen Lichtwesen, unterschiedliche Inspirationsmöglichkeiten bei himmlischen Kündern erklärt, schildert er euch noch, wie die Aktualisierung bereits vorhandener Schöpfungsdaten bei himmlischen und außerhimmlischen Wesen durch die unpersönliche Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, erfolgt. Damit ihr euch die Beschaffenheit eines feinstofflichen Wesens bildlich besser vorstellen könnt, erweitert der Liebegeist seine Beschreibung über den Lebenskern und das Innere Selbst, die Energie- und Datenspeicher der Wesen, die jeweils unterschiedliche Speicherungen enthalten. Im Inneren Selbst sind folgende Speicherdaten enthalten, alle selbst erlebten Evolutionen eines Lichtwesens aus verschiedenen himmlischen Welten, alle persönlichen Erlebnisse aus dem Zusammenleben mit dem Dual und den Planetenbewohnern sowie die innere Kommunikation mit dem Liebegeist. Im Speicher um den Lebenskern befinden sich einzelne Evolutionsphasen des himmlischen Schöpfungslebens, in denen das Wesen gelebt hat, jedoch keine, die vor seiner himmlischen Zeugung stattgefunden haben. Für die himmlischen Wesen hat das Innere Selbst eine ähnliche Funktion wie das menschliche Unterbewusstsein, jedoch mit dem Unterschied, dass es ihnen immer möglich ist, die darin enthaltenen Energievorräte für ihr Evolutionsleben selbstständig einzuteilen und abzurufen. Ebenso können sie auf ihre darin gespeicherten persönlichen Lebensdaten und Schöpfungsvorgänge, in denen sie mitwirkten, jederzeit zurückgreifen. Diese Daten stehen ihnen zu tiefgründigen Überlegungen und neuen schöpferischen Handlungen immer zur Verfügung. Wie ihr vielleicht schon aus anderen göttlichen Botschaften über den Künder erfahren habt, kommt es im himmlischen Sein bei Dualpaaren aus verschiedenen Gründen ab und zu zur Trennung. Sie löschen zum Beispiel in ihrem Inneren selbst nach einer Trennung die Speicherdaten aus einer Dualverbindung mithilfe des inneren Liebegeistes, weil sonst immer die Gefahr bestände dass sie irgendwann einmal in die Speicherdaten dieser früheren Dualverbindung hineinschauen. Das hätte zur Folge, dass sie sich nicht mehr mit ganzem Herzen auf ihren neuen Dualpartner konzentrieren könnten, der ihnen vom himmlischen Liebegeist passend zu ihrem Evolutionsbewusstsein und ihrer Mentalität unter mehreren zur freien Entscheidung empfohlen wurde. Die Löschung von Speicherdaten aus einer früheren Dualverbindung wollten alle himmlischen Wesen gemeinsam aufgrund ihrer unangenehmen Erfahrungen in den Vorschöpfungen, deshalb haben sie die Datenlöschung zu ihren Lebensregeln hinzugenommen und dem Liebegeist zur Verwaltung übertragen. Da das himmlische Schöpfungsleben seit seinem Beginn von den Ureltern als ein unveränderbares, paarweises Teilchensystem geschaffen wurde, leben die himmlischen Wesen auch nur in Dualverbindungen. Die von den Dualteilchen abgeleitete Gesetzmäßigkeit der beständigen magnetischen Anziehung und Wechselwirkung, um eine Energieaufladung zu erzeugen, hatte für die himmlischen Wesen die erfreuliche Wirkung, dass sie in ihrem gewählten Dualverbund durch das aus ihren Wesensherzen Lebenskennen gleichermaßen sich selbst verschenken immer glücklich zusammenleben. Aufgrund dieser Schöpfungsgesetzmäßigkeit kann im himmlischen Sein auf Dauer kein Wesen ohne Dualpartner leben das zu eurer Information bzw. damit ihr besser versteht, weshalb es Dualverbindungen gibt und warum im himmlischen Sein nach einer Dualtrennung die Speicherdaten darüber im Inneren selbst gelöscht werden. Hinweis: Darüber berichtete der Liebegeist in der Botschaft, warum sich himmlische Dualwesen manchmal trennen und neue Verbindungen eingehen. Nun zum Lebenskern der himmlischen Wesen. Er enthält im Vergleich zum Inneren Selbst die Datenessenz aller Schöpfungsvorgänge bzw. Ereignisse aus den Schöpfungsevolutionen. Diese Daten befinden sich auch im größten Weltallspeicher, der himmlischen Urzentralsonne, die von der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, für alle himmlischen Wesen verwaltet werden. Doch im Unterschied zu den Lebenskandaten der Wesen enthält der riesige himmlische Weltallspeicher ein noch viel größeres und detaillierteres Schöpfungswissen. Um diese extrem große Datenbank ständig aktiv zu halten, wird hierzu ein gigantischer Schöpfungsenergiereaktor bzw. Lebenskern benötigt, der sich in der Urzentralsonne befindet und der größte in der Gesamtschöpfung ist. In dieser gigantischen Datenbank der Urzentralsonne sowie auch im Lebenskern der Wesen befinden sich unter anderem auch die Speicherdaten aus den Vorschöpfungen und der Übergang der himmlischen Wesen in ein unpersönliches Leben der ihnen nur durch die Erschaffung der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, gelungen ist. In den Datenbanken des himmlischen Weltallspeichers sowie auch des Wesenslebenskerns sind nicht nur alle Evolutionsdaten der himmlischen Schöpfung enthalten, sondern auch die sehr schmerzlichen himmlischen Vorgänge, die dazu führten, dass es durch abtrünnige, unzufriedene Wesen zu einer Wesenstrennung und zur gewollten Schaffung von außerhimmlischen Welten kam. Ebenfalls sind daran die Schaffungen von Teil- und Vollmateriellen Welten durch tiefgefallene Wesen gespeichert, von denen sich viele die Zerstörung der Schöpfung zum Ziel gesetzt haben. Ihr könnt davon ausgehen, dass im Weltallspeicher des himmlischen Seins und im Lebenskern der himmlischen Wesen alle Schöpfungsdaten bis in die kosmische Gegenwart enthalten sind. Die Aktualisierung der Schöpfungsdaten im Lebenskern der himmlischen Wesen erfolgt von der Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, nach vorgegebenen Programmen, die sie bei ihrer Erschaffung von den himmlischen Wesen erhielt. Doch bei den außerhimmlischen Wesen geschieht die Aktualisierung der Daten in ihrem Lebenskern nur dann, wenn sie in ihrem Inneren auf die Ich Bin-Gottheit ausgerichtet sind und die himmlischen Lebensregeln in ihr Planetenleben weitgehend mit einbeziehen, wodurch sie mit ihrem Lebenskern höher schwingen. Dagegen findet bei den abtrünnigen Wesen im niedrig schwingenden und lichtarmen Fall sein. Wo die Wesen die innere Verbindung zum Liebegeist ablehnen oder durch weltliche und religiöse Irreführungen ein himmlisch fernes, persönlich aufwertendes Leben führen, keine Aktualisierung im Wesenslebenskern statt. Erst dann, wenn sie sich wieder auf dem himmlischen Rückweg befinden, erhalten ihre Lebenskerne vom himmlischen Liebegeist die fehlenden Daten nachgereicht. Nun beschreibt der Liebegeist verschiedene Inspirationsmöglichkeiten bzw. welchen Weg himmlische Botschaftsübermittlungen nehmen können, die himmlische Künder empfangen. Um die Schilderung besser in eurem Bewusstsein aufzunehmen, die für manch einen geistigen Neuling nicht leicht zu verstehen sein wird, stellt euch bitte folgendes bildhaft vor, wenn der himmlische Liebegeist einem himmlischen Wesen etwas mitteilt. Dann geht seine Mitteilung bzw. Botschaft aus dem Energie- und Weltalldatenspeicher der himmlischen Urzentralsonne den Weg über ein feinstoffliches Lichtband zum Lebenskern des Wesens. Dieses vernimmt freudig den Empfang einer Mitteilung, weil es die Energieströme aus der Urzentralsonne im Lichtkörper wohltuend verspürt und ein Erkennungssymbol des Liebegeistes im Bewusstsein wahrnimmt. Es hat die Entscheidungsfreiheit ob es in die Mitteilung des Liebegeistes sofort hineinschauen will oder erst später. Doch eine Mitteilung bzw. Botschaft des himmlischen Liebegeistes an ein Wesen in den lichtarmen außerhimmlischen Bereichen kommt nur selten durch, und wenn dies geschieht, dann mit undeutlichem Sinn oder völlig entstellt, weil viele Botschaftsinhalte wegen der Bewusstseinseinschränkung des Wesens, die durch seine ungesetzmäßige Lebensweise hervorgerufen wurde, nicht ankommen. Deshalb konnten göttlich-himmlische Botschaften bisher nur wenige mittlerle gottverbundene Menschen auf der Erde erreichen, von denen die meisten wegen vieler Falschaussagen unbrauchbar sind. Wenn bei einem beständigen und weit gereiften Künder mit einem hochschwingenden seelisch-menschlichen Bewusstsein eine göttliche Inspiration direkt über den hochschwingenden seelischen Lebenskern erfolgt, dann durchläuft die göttliche Botschaft mehrere seelisch-menschliche Stationen. Ihr Weg führt über das Stirnchakra. Bewusstseinszentrum, dann durch die menschlichen Nervenbahnen zur Zirbeldrüse des Gehirns und entfaltet sich mit ihren Bildspeicherungen anschließend im Oberbewusstsein des Künders, vorausgesetzt, dass seine Gehirnzellen energetisch durchlichtet sind und entsprechend hochschwingen. Bei jeder himmlisch-gesetzmäßigen Inspiration gibt der Liebegeist dem Künder im Herzensgebiet über den Lebenskern seiner Seele zusätzliche Energien, damit er höher schwingt. Ihm stehen dabei mehrere himmlische Wesen zum Schutz und zur Kontrolle der einfließenden göttlichen Bildmitteilungen zur Seite, die blitzschnell passende Wortspeicherungen in seinem Oberbewusstsein ausfindig machen, um damit die göttlichen Botschaftsaussagen dem Sinn nach gut wiederzugeben, die er entweder langsam Wort für Wort ausspricht oder aufschreibt. Bei solch einem Künder erfolgt in seinem seelischen Lebenskern eine fortlaufende Aktualisierung der Schöpfungsdaten. Deshalb enthalten die göttlichen Botschaften über diesen eine viel größere Fülle an himmlischen Weisheiten und die neuesten Schöpfungsdaten. Solch eine Möglichkeit hatte der himmlische Liebegeist bisher auf Erden nur bei wenigen Kündern, wie das glücklicherweise bei diesem Künder der Fall ist. Dagegen geschieht die göttliche Inspiration bei nicht so weit gereiften Kündern nur indirekt. Wenn sich ein solcher Künder im Herzensgebet befindet und den himmlischen Liebegeist um eine Botschaft bittet, dann werden ihm vom Liebegeist Energien zugeführt, die aus seinem Lebenskern in sein Inneres Selbst fließen und bestimmte darin enthaltene Daten belichten. Anschließend erfolgt in schneller Folge die Übertragung einer Botschaft des Liebegeistes aus dem seelischen Lebenskern zum Inneren Selbst. Der Inhalt der göttlichen Botschaft steuert im Speicher des Inneren Selbst durch magnetische Kräfte selbstständig zu den Speicherdaten mit gleicher Frequenz die vorher durch göttliche Kräfte belichtet wurden. In dieser Phase vereinen sich dann die Daten zu fortlaufenden Bildern mit bestimmten Aussagen, die der Liebegeist dem Menschen mitteilen will. Die göttliche Botschaft wird im Speicher des Inneren Selbst dann so zusammengestellt, dass dem derzeitigen seelisch-menschlichen Bewusstsein des medialen Menschen angepasst ist. Ist dieser Vorgang abgeschlossen? Dann leiten die eigens für die Inspiration eingewiesenen himmlischen Wesen die göttliche Botschaft direkt ins Oberbewusstsein des Künders weiter, die sie mit ihren Gedankenkräften steuern. Bei dieser Art der Inspiration nehmen die göttlichen Mitteilungen nicht den sonst direkten Weg über die Chakren bzw. Bewusstseinszentren der Seele weil der seelische Lebenskern dieses Künders und die an ihn angeschlossenen Bewusstseinszentren wegen bestimmter seelisch-menschlicher Belastungen nicht die erforderliche hohe Schwingung aufweisen. Doch bei diesem indirekten Inspirationsvorgang des Liebegeistes besteht immer die Gefahr, dass sich aus den Speicherhüllen um das Innere selbst ungesetzmäßige Daten lösen und sich den göttlichen Mitteilungen anheften, die unter anderem aus vorherigen personenbezogenen Leben der Seele mitherrschern Führern und Untergebenen stammen oder nicht mehr dem gegenwärtigen Stand der Schöpfung entsprechen. Auf diesem indirekten Inspirationsweg kamen über Jahrtausende viele falsche bzw. entstellte Informationen über das himmlische Leben durch geistig nicht so weit gereifte mediale Menschen in diese Welt. Das konnten der himmlische Liebegeist und wir himmlischen Wesen nicht verhindern und bedauern dies sehr. Doch damit durch das seelisch-menschliche Bewusstsein der wenigen auf den inneren Liebegeist ausgerichteten medialen Menschen wenigstens einige himmlische Wissenströpfchen in diese finstere Welt durchkommen und den herzlichen und rückkehrwilligen Wesen zur geistigen Orientierung verhelfen, mussten der himmlische Liebegeist und wir himmlischen Wesen viele Umwege in den lichtarmen Fallwelten in Kauf nehmen. Nun beschreibt der Liebegeist weitere Übermittlungsmöglichkeiten aus der himmlisch-göttlichen Lebensquelle die manchem geistig orientierten Menschen vielleicht schon bekannt sind. Konnte ein medialer, über Jahrzehnte geistig beständiger Mensch durch viele Botschaftsaufnahmen und die Verwirklichung seines himmlischen Gesetzeswissens einen hohen seelisch-menschlichen Bewusstseinsstand erreichen und weist seine innere Seele nur noch wenige Belastungen auf? Dann haben sich seine Gehirnzellen schon auf die hochschwingenden himmlisch-göttlichen Botschaften umgestellt und sein Sprachschatz beinhaltet bereits eine größere Anzahl von edleren Wörtern. Dieser hohe seelisch-menschliche Bewusstseinszustand begünstigt, dass sich der mediale Mensch täglich ziemlich stabil in einer höheren Schwingung befindet und für ihn nach dem Herzensgebet die Möglichkeit besteht, nach Anweisung des Liebegeistes eine Botschaft auch indirekt über himmlische Wesen empfangen zu können, wozu sich folgende Möglichkeiten anbieten. Die eine ist, dass der himmlische Liebegeist eine Botschaft zur Weitergabe zuerst den dafür vorgesehenen himmlischen Wesen zur Speicherung überträgt, die diese dann mit ihren Gedankenkräften aus ihrem Speicher des Inneren Selbst direkt zu den menschlichen Gehirnzellen des Künders steuern, ohne dass die Botschaft sein belastetes seelisches Bewusstsein durchlaufen muss. Der Vorteil dieser Übermittlungsart liegt darin, dass die himmlischen Wesen die göttliche Botschaft gezielt, ohne seelische Hindernisse, ins menschliche Oberbewusstsein steuern können und diese dadurch eine bessere Aussagequalität aufweist. Doch diese Möglichkeit der Botschaftsübermittlung wird vom Liebegeist nur bei einem langjährig aufnehmenden, geistig weit gereiften Künder mit einem beträchtlichen seelisch-menschlichen Reinheitsgrad angewendet. Bei diesem Künder geschah dies einige Male nach seinem Herzensgebet nur deshalb, damit für die anschließende Botschaftsübermittlung des Liebegeistes über den bereits hochschwingenden Seelenlebenskern einige seiner schlecht durchbluteten Gehirnzellen über mehr göttliche Energien verfügen, wodurch sie dann höher schwingen können. Eine andere Möglichkeit der Übermittlung ist, dass himmlische Wesen vom Liebegeist eine Botschaft zur Weiterleitung an einen Künder aufnehmen, diese dann in den seelischen Lebenskern des Künders übertragen und anschließend so in sein seelisch-menschliches Bewusstsein steuern, dass sie in seinem Oberbewusstsein ankommt. Wie dies zustande kommt bzw. abläuft, schildert euch nun der Gottesgeist ausführlich und nimmt diesen Künder als Beispiel. Der Künder befand sich wieder einmal im Herzensgebet mit dem Liebegeist und bat ihn sehnend aus dem Herzen, den inneren Menschen über ihn eine Botschaft zu übermitteln. Die Herzensbitte des Künders nahm, die Ich Bin Gottheit, Liebegeist, nicht nur in dessen seelischem Lebenskern freudig war, worin sie sich mit der Schöpfungsessenz befindet, sondern gleichzeitig auch in ihrem größten universellen Herzen, der himmlischen Urzentralsonne, weil sie über ein feinstoffliches Lichtband mit den Lebenskernen aller Schöpfungswesen verbunden ist, gleich ob sie sich im himmlischen Sein oder in den Fallwelten befinden. Da es im himmlischen Sein viele freiwillige Wesen gibt, die für die Inspiration bzw. Botschaftsübermittlung vom Liebegeist Einweisungen erhielten und mit ihrer himmlischen Tätigkeit in den vergangenen Jahrtausenden schon bei vielen medialen Menschen große Erfahrungen sammeln konnten, überlässt der Liebegeist ihnen ab und zu eine Botschaft, um diese an einen geistig weit gereiften Künder weiterzuleiten. Über die ihnen vom Liebegeist übertragene Aufgabe freuen sie sich sehr, weil sie den abgeschotteten geistig unwissenden Wesen in den lichtarmen Fallbereichen herzlich gerne helfen wollen, damit ihnen viel Herzensleid durch ihr Wege erspart bleibt und sie früher ins himmlische Sein zurückkehren können. Mehrere himmlische Wesen wirken wie ein eingespieltes Team und leiten die göttlichen Botschaften an Künder weiter. Alle Wesen des Teams erhalten vom himmlischen Liebegeist im Lebenskern die gleiche Botschaft in Bildern, die sie in ihrem Inneren selbst speichern. Bei so einem weit gereiften Künder, dem es mithilfe des Liebegeistes gelungen ist, schon viele himmlische Gesetzmäßigkeiten an die Oberfläche des menschlichen Lebens zu bringen, stehen abwechselnd mehrere himmlische Wesen Tag und Nacht zum Schutz in seiner Nähe. Sie kennen sich bestens mit der göttlichen Inspiration aus und können auch nach Anweisung des Liebegeistes selbstständig seine himmlische Botschaft an den Künder weiterleiten, so geschieht es auch jetzt beim Künder. Es handelt sich dabei oft um solche freiwillige himmlische Wesen, die schon einmal auf der Erde inkarniert waren und im himmlischen Heilsplan eine bestimmte Tätigkeit ausführten. Einige von ihnen konnten im Erdenleben das innere Wort Gottes aufnehmen und haben diesbezüglich viele Erfahrungen. Nach ihrer himmlischen Rückkehr verspürten sie ganz stark in ihren Herzen den Wunsch, den himmlischen Kündern auf der Erde entweder als Schutzwesen oder als Botschaftshelfer beistehen zu wollen. Wenn sie nun ihre irdische Aufgabe im Verbund mit mehreren himmlischen Wesen abwechselnd erfüllen, dann sind ihre Duale immer mit dabei. Dadurch ergänzen sie sich bei ihrer himmlischen Aufgabe und das Sehnen nach dem im himmlischen Sein zurückgebliebenen Dual wird dadurch verhindert. Befindet sich der Künder wieder einmal im Herzensgebet, dann freuen wir uns sehr darüber, weil wir aus seinem seelischen Lebenskern enorme göttliche Energieströme fließen sehen. Wir richten uns auf sein seelisch-menschliches Bewusstsein aus und erkennen aus den hervorkommenden Bildern sinngemäß, welche Anliegen er im Herzensgebet dem inneren Liebegeist vorbringt. Wir erkennen auch, dass der Künder den Liebegeist demütig um weitere Erleuchtung und bei einer möglichen Offenbarung um seinen himmlischen Schutz bittet. Aus den Zwiesprachebildern sehen wir auch, dass er sich nur für jene Offenbarungen öffnen will, die er vom Liebegeist direkt oder über reine himmlische Wesen erhält, jedoch nicht für belastete außerhimmlische Wesen. Dieses Anliegen übergibt er dem Liebegeist im Herzensgebet nur dann, wenn er bereit ist, sich in seinem Inneren für eine göttliche Botschaft zu öffnen. Das ist sehr wichtig für einen himmlischen Künder, denn damit bekundet er, dass er zur Übermittlung keine außerhimmlischen Wesen zulassen will und davor wollen wir himmlischen Wesen ihn auch bewahren. Als sich der Künder nach seinem Herzensgebet kurz in der Gedankenstille befand und nach innen hörte bzw. auf eine Offenbarung des Liebegeistes wartete, begann ich, ein himmlisches Wesen, nach einem Impuls des Liebegeistes, über den Lichtkanal, durch diesen sind alle feinstofflichen Wesen miteinander verbunden, die in mir kurz zuvor empfangene göttliche Botschaft aus meinem Inneren Selbst zu seinem Lebenskern weiterzuleiten. Die göttliche Botschaft befindet sich in dich zusammengefasster Weise in einer winzigen Lichthülle, die euren Datenspeichermedien ähnlich ist und unendlich viele Informationen bzw. Dateien aufnehmen kann. Damit wir den Ablauf im seelisch-menschlichen Bewusstsein des Künders schauen und verfolgen können, ist die Botschaft mit einem bestimmten Symbol gekennzeichnet und leuchtet in einer bestimmten Farbe. Die Weiterleitung der eingegangenen göttlichen Botschaft im seelischen Lebenskern des Künders erfolgt durch mehrere himmlische Wesen. Gemeinsam steuern wir diese durch das seelische Stirnchakra zur Zirbeldrüse des menschlichen Gehirns. Wenn sie dort angekommen ist, dann wird die Zusammenballung der Botschaft von uns himmlischen Wesen wieder rückgängig gemacht und die darin enthaltenen siebendimensionalen Bilder auf die dreidimensionale Bewusstseinssprache der Menschen umgebildet. Wir sehen gleichzeitig welche höher schwingenden Wörter sich augenblicklich im Oberbewusstsein des Künders befinden, die sinngemäß zur Beschreibung der göttlichen Botschaft, die wir selbst in unserem Inneren in vielen fortlaufenden Bildern und Einzelheiten schauen, passen und die verwendet werden können. Dieser Vorgang geschieht für uns himmlische Wesen in Bruchteilen von Sekunden. Nun kann der Künder die Botschaft des Liebegeistes nach und nach in sich hören. Wobei in seinem Bewusstsein ab und zu und nur ganz kurz zu seinem besseren Verstehen einige Bilder eingeblendet werden, aber meistens nur dann, wenn es sich um ein neues Gesetzeswissen aus dem himmlischen Leben oder den Fallwelten handelt. Diese indirekte Art der Botschaftsübermittlung des Liebegeistes geschieht bei diesem Künder öfters, weil er mit dieser Übermittlungsweise am besten zurechtkommt bzw. beim Nachlesen spürt dass der Aussagesinn der aufgenommenen Botschaft in ihm deutlicher und tiefgründiger ankommt. Da er schon sehr feinfühlig ist, spürt er den Unterschied in der Übermittlungsart. Wenn er eine Botschaft aufnimmt, die ihm der Liebegeist direkt über den seelischen Lebenskern eingibt, dann spürt er mehr himmlische Energien in sein seelisch-menschliches Bewusstsein einfließen. Empfängt er wieder eine himmlische Botschaft aus dem Herzen des Liebegeistes für die inneren Menschen. Dann freut er sich immer darüber und ist sehr dankbar dafür, egal, ob er diese über uns himmlische Wesen oder direkt über den Lebenskern seiner inneren Seele erhält. Nun wisst ihr inneren Menschen mit der herzlichen Absicht ins himmlische Sein zurückzukehren etwas mehr über die göttlichen Inspirationsmöglichkeiten und wie diese stattfinden, und auch, warum euch bisher nur wenige himmlische Wahrheiten über göttliche Offenbarungen erreicht haben. Wahrlich! Es sind für den Liebegeist viele Hürden zu überwinden, damit ihr geistig dürstenden Menschen aus seiner himmlischen Herzensquelle wieder einige neue Wissenströpfchen erhalten könnt. Wie schwer ist der himmlische Liebegeist und die wahren himmlischen Künder haben himmlisch-göttliche Botschaften in diese Welt durchzubringen, um sie an geistig orientierte, herzensoffene Menschen weiterzureichen, darüber schildert er euch noch weitere Einzelheiten. Wahrlich! Nach jeder göttlichen Botschaft beginnt im Künder die geistige Verarbeitung seines neuen Wissens, das er nach und nach vom himmlischen Liebegeist erfährt. Doch es besteht für ihn die große Gefahr, dass er durch einen Mangel an brauchbarem Wissen am Erfassen des Botschaftssinns scheitert und ängstlich meint, dass er inspirativ das Wissen vom Widersacher des Liebegeistes erhält. Aus diesem Grund verabschiedeten sich viele herzensgute mittlerle Menschen vorzeitig vom inneren Wort Gottes. Deshalb fließt die himmlische Wahrheit nur tröpfchenweise ins menschliche Oberbewusstsein ein und kann meist erst nach einiger Zeit vom medialen Menschen Künder, verstanden werden. Hat er den Sinn und die Logik der göttlichen Schilderungen überdacht und kann er sie annehmen, dann verarbeitet sein seelisch-menschliches Bewusstsein dieses neue Wissen, und ordnet und speichert es ein.